Gut, was ich jetzt zeige, ist ein neuer Befehl zur Berechnung von Variablen. Und als Beispiel wollen wir uns mal angucken, wie man die Variable Körpergröße, die wir in unserem Datensatz drin haben, so umrechnet, dass sie nicht mehr in der Einheit Meter angegeben wird, sondern in der Einheit Zentimeter. Schauen wir uns das mal an. Neuer Befehl. Variablen berechnen mit Generate. So, das Beispiel ist also Körpergröße von Meter in Zentimeter umrechnen. Wir haben ja schon eine, einen Befehl kennengelernt, mit dem man äh, neue Variablen erstellen kann. Das ist der Recode-Befehl. Und man könnte diese Aufgabenstellung theoretisch auch mit dem Recode-Befehl bewältigen. Dazu würde man folgendermaßen vorgehen. Man würde sagen, Recode, wie die alte Variable heißt. Die Körpergröße ist F32. Und dann müsste man jetzt hier für jede Körpergröße, die im Datensatz vorkommt, die Umrechnung machen. Man würde also anfangen, was ist der niedrigste Wert? Ich glaube 1,50 in unserem Datensatz. Wieder 1,50. Man immer daran denken, das Dezimalverzeichen ist der Punkt und nicht das Komma. Ist gleich, und dann müsste ich sagen, in welchem Wert soll das umgerechnet werden? 450. So könnte ich also jetzt theoretisch für, jeden, für jede Größe, die im Datensatz vorkommt, das sozusagen per Hand umrechnen. Das wäre die Lösung mit dem Recode-Befehl. Viel einfacher wäre es natürlich, wenn ich Starter einfach die Formel nennen kann und Starter dann diese Umrechnung für jeden Fall im Datensatz durchführt, ganz egal, welche Körpergröße drinsteht für den jeweiligen Fall. Und das funktioniert mit dem Generate-Befehl. Und äh, bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal kurz die Variable zur Größe an mit dem Tabulate-Befehl. Tabulate F32. Ähm, am besten auch mit den fehlenden Werten, also Comma Missing. Um einfach mal zu schauen, wie da momentan die fehlenden Werte definiert sind etc. Führen wir einmal aus. Gucken uns das in der Ausgabe an. Und da sehen wir jetzt, wenn die Variable entsprechend äh, bearbeitet wurde, dann sieht das so aus, dass wir hier vier fehlende Werte haben, die auf Punkt A gesetzt sind. Das sind also die Leute, die keine Angabe gemacht haben und ursprünglich in unserem Datensatz ähm, den Code minus 1 hatten. Und ganz wichtig, wir haben hier ausschließlich Leute, die korrekte Angaben in Metern gemacht haben. Also von 1,5 bis 1,96. Wenn da bei Ihnen noch sowas auftaucht wie 188 oder 163 oder so, dann sind das noch die vier Leute, die fehlerhafte Angaben gemacht hatten. Das heißt, die haben äh, ihre Körpergröße in Meter statt in Zentimeter angegeben. Das müsste natürlich vorher korrigiert werden, wenn das noch im Datensatz problematisch sein sollte. Nochmal zur Erinnerung, falls das Problem bei Ihnen auftritt, wenn man das ähm, korrigieren will, das haben wir mit einem Record-Befehl gemacht gehabt, wir hatten gesagt F32, und dann entsprechend die Werte, die falsch eingegeben wurden, korrigiert. Ich glaube, das war unter anderem 180, gleich 1.80 ja. beispielsweise. Also da würde man dann die vier Werte, die fehlerhaft angegeben wurden, so eingeben. Man kann auch in diesem Fall, weil es wirklich nur eine Korrektur dieser Variable ist, diesen Record-Befehl so verwenden, wie er hier steht, also ohne die Generate-Option. Normalerweise sollte man das nicht machen. Normalerweise würde man hier noch Generate hinten dranhängen und sagen, wie die neue Variable heißen soll. Wenn man aber wirklich nur so eine Fehlerkorrektur macht, wo man sich auch sicher ist, dass man das nicht mehr rückgängig machen will, kann man die Generate-Option weglassen und kann das hier so machen. Gut, wenn jetzt die Variable soweit passt, dann können wir jetzt unsere Umrechnung machen, wie gesagt mit dem Generate-Befehl. Ähm, erster Schritt wäre mal in die Hilfe reinzugucken, wie der Befehl aufgebaut ist. Also gebe ich hier ein help Generate und für das raus. Und dann gucken wir mal hier in der Hilfe, wie der Befehl aufgebaut ist. Okay, wir sehen jetzt hier, das hier ist die Syntax für den Befehl. Und wir ähm, erinnern sich die Befehlsbestandteile, die in eckigen Klammern stehen, sind optional. Das heißt, die brauchen wir nicht unbedingt, um den Befehl auskennen zu können. Also gucken wir mal, wenn wir die Sachen, die in eckigen Klammern stehen, wegschweichen, was dann hier noch bleibt. Dann ist das eigentlich nur noch General. das ist der Befehlsname. Dann New Var, da wird also der Name der neuen Variable eingetragen, die ich berechnen will. Und dann ist gleich exp, das steht für Expression. Das heißt, da kann ich dann die Berechnung eintragen, die ich machen möchte. Und genau das wollen wir jetzt mal für unser Beispiel machen. Schließe ich die ähm, Hilfe wieder. Und ähm, ich schreibe hier nochmal hin, wie der Befehl aufgebaut ist. Also Generate, dann wie die neue Variable heißt. Ist gleich und dann hier hinten Expression in Klammern Berechnung. Oder es kann auch ein einzelner Wert sein. Okay, in diesem Fall nennen wir die neue Variable f32cm. Der Name ist beliebig gewählt, sollte aber die Information enthalten, aus welcher Variable wurde das Ganze berechnet. Das ist hier die f32. Und dann das Zentimeter sagt mir halt, dass ich es umgerechnet habe. Von der Einheit her. Und hinten kommt dann die eigentliche Berechnung hin. Und wir haben ja eben gesehen bei dem Recode-Befehl, wir nehmen eigentlich den jeweiligen Wert und multiplizieren ihn mit 100. Also schreiben wir das genau hin. Starter soll immer den Wert aus der Variable f32 nehmen und soll ihn mit 100 multiplizieren. Und das macht Starter jetzt, wenn wir den Befehl ausführen, für jeden unserer 124 Fälle. Es wird geguckt, welcher Wert liegt empirisch vor. Der Wert wird mit 100 multipliziert und in die neue Variable reingeschrieben. Wenn man so eine Umkodierung gemacht hat, kann man die mit dem List-Befehl prüfen, den wir ja schon kennen. Also schreibe ich hier jetzt mal hin List, dann die Originalvariable f32 und die neu erstellte Variable f32 cm. So, wenn ich das jetzt alles zusammen mal ausführe, also den Generate-Befehl und den List-Befehl, dann kann ich mir angucken, ob die Umkodierung so funktioniert hat, wie ich das möchte. So, wir sehen, wenn wir jetzt nochmal hier nach oben gehen, zunächst mal, dass der Generate-Befehl hier angezeigt wird, ohne Fehlermeldung. Und dann wird hier noch gesagt, vier fehlende Werte wurden generiert. Das macht auch Sinn. Weil wir hatten ja vier fehlende Werte in der Originalvariante. So, dann gucken wir jetzt mal. Erste Person ist 1,65 Meter. Es wurde umgerechnet auf 165. Das passt also. So ist es auch jetzt bei den ganzen restlichen Werten. Wichtig ist immer noch mal auf die fehlenden Werte zu gucken, was bei denen eigentlich passiert. Also scrolle ich mal runter, bis ein fehlender Wert irgendwie mal kommt. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel bei der Fallnummer 58 ähm, einen Benutzer definiert fehlenden Wert in unserer Originalvariable, also hier die erste Spalte, das ist ja unsere Variable F32, das ist hier ein fehlender Wert, also User Missing. Wichtig ist jetzt, sich klarzumachen, dass in der neuen Variable nicht Punkt A steht, sondern da ist einfach nur ein Punkt das ist unser fehlender Wert. Und man sieht also, dass Starter in dem Moment, wenn keine Berechnung möglich ist, in die neue Variable einen systemdefiniert fehlenden Wert reinschreibt. Ja, weil ähm, ähm, der benutzerdefiniert fehlende Wertpunkt A kann nicht mit 100 multipliziert werden, also muss die entsprechende Zelle in der neuen Variable frei bleiben. Gut, das wollte man sich halt klar machen, wenn man sich jetzt die neue Variable anguckt, dass man da systemdefiniert fehlende Werte hat. Schauen wir mal uns die neue Variable jetzt an, zum Beispiel mit dem tabulate Befehl, tabulate f32 cm, miss und dann in die Ausgabe gucken, dann sieht man genau das, dass wir hier eben diese vier systemdefiniert fehlenden Werte haben. Entweder, man kann das, entweder kann man das so lassen, wenn einem das nicht stört, wenn man aber gerne wieder den benutzerdefiniert fehlenden Wert Punkt A haben möchte, kann man das natürlich auch entsprechend bearbeiten und umkodieren. Ich zeige das mal für dieses Beispiel hier. Könnte man also sagen, Recode F32 cm. Ich schreibe mal oben drüber, wozu das gut sein soll. Wir wollen jetzt den System definiert oder die systemdefiniert fehlenden Werte. in den benutzerdefiniert fehlenden Wert Punkt A umkodieren. Damit wir es wieder so haben, wie wir es aus unserer Originalvariable kennen. So, da sagen wir jetzt mit dem Code F32 cm und jetzt können wir systemdefiniert fehlende Werte genauso ansprechen wie jeden anderen Wert auch. Das heißt, wir sagen einfach Punkt ist gleich Punkt A. So, und dann wird es entsprechend umkodiert. Wenn man dann wieder die Häufigkeitstabelle anfordert, ähm, sieht das so aus, wie wir uns das wünschen. So, die neue Variable muss natürlich mit Labels versehen werden. Ja? Da, da gibt es keine Möglichkeit, beim generate befehl eine, einen Ausschluss zu machen. In, welch, sagt, in welchem Sinne? Weil das man sagt, äh, die Plänenwerte äh, sollen gar nicht angegangen werden. Ja, das ist sozusagen die Voreinstellung. Ja. Also, wenn äh, Jata nichts berechnen kann, weil ein fehlender Wert vorliegt, dann wird ja nichts gemacht und es wird ein System definiert fehlender reingeschrieben. Das geht, aber was man, achso, was man jetzt nicht machen könnte, dass man sagt, ähm, alle restlichen Werte sollen kopiert werden. Genau. Äh, die Möglichkeit gibt es jetzt nicht. Ne. Da okay. müsste man, was man machen könnte, man könnte erstmal eine Kopie der Variable anlegen und die dann irgendwie wieder bearbeiten. Das wäre eine Alternative. Ja. Okay. Letzter Schritt, die neue Variable braucht wieder ein Label. Also schreibe ich Variable Label, Quatsch, Label Variables. Für die neue Variable F32 cm. Und die könnte ich zum Beispiel nennen, Körpergröße in Zentimeter. Wenn man es ganz ausführlich machen will, kann man auch nochmal Wertelabels definieren. Allerdings ähm, macht es keinen Sinn, jetzt für die einzelnen größen werte zu vergeben, aber für diesen fehlenden Wert könnte man das machen. Also, ich zeige das einmal, wie das aussehen würde. Label-Define, dann definiere ich mal einen äh, Label-Container, den nenne ich mal Ka für keine Angabe und dann sage ich der Wertpunkt A soll heißen, keine Angabe. Das wäre also jetzt der Befehl, um einen Label-Container anzulegen, wo nur eine einzige, ein einziges Wertelabel drin ist, nämlich dass Punkt A eben keine Angabe heißen soll. Und dann kann ich dieses, diesen Label-Container an die neue Variable dranhängen. Dafür würde ich dann schreiben Label-Values, F32cm, Ka. Das hier ist also der Variablenname und das hier ist der Label-Container-Name dann wird der Label-Container an, an die neue erstellte Variable drangehängt gut, schauen wir uns mal das Ergebnis an tabulate f32 cm, missing dann sehen wir jetzt, dass es das funktioniert hat, die Werte gehen von 150 cm bis 196 cm und wir haben vier Systemdefiniert fehlende Werte. Da sieht man jetzt, die Umkodierung, die ich gemacht habe, habe ich anscheinend vergessen, weil sonst müsste hier ja Punkt A stehen. Also machen wir das nochmal inklusive der Umkodierung und den Labels hier. Schauen wir uns das jetzt nochmal an. Okay, jetzt sagt der Invalid Syntax bei, der, ähm, äh, bei dem Befehl zum Labeln der Variable. Ja, vielleicht liegt es daran, dass es so heißen muss. Probieren wir es nochmal. Ja. Danke für den Hinweis, so hat es jetzt funktioniert. Okay, jetzt haben wir also von 150 bis 196 und wir haben hier unsere, Leute mit, unsere vier Leute mit keiner Angabe stehen. Ähm, zum Schluss noch der Hinweis, wenn man jetzt einen Fehler gemacht hat bei der Erstellung der neuen Variable, dann muss man die natürlich wieder löschen, um sie neu erstellen zu können. Das Problem hatten wir ja schon mal beim Recode kennengelernt. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ich habe die F32cm falsch erstellt, dann würde ich einmal eingeben, Drop, F32 cm. Entweder dieses Drop hier in den Do-File schreiben und dann gleich wieder rauslöschen, oder einfach hier unten in die Kommandozeile schreiben, dann hat man es gar nicht erst im Do-File drin und hat nicht das Problem, dass einem die Variable immer wieder gelöscht wird, wenn man den Do-File durchführen will. Ich lösche es hier auch direkt wieder raus. Fragen dazu? Bei mir wurden die ähm, nicht als fehlende Werte, sondern in äh, Zentimetern schon angezeigt. Diese 1,88, also da habe ich jetzt 1,88 162 und so Dann wollte ich das Recope-Befehl um auf 1,88, 1,63 und so umwandeln. Ähm, und ich von der, ja, dass man das ohne generate das machen kann. Aber er sagt wirklich das expected und dann. Okay, komme ich gleich mal, und guck's mir mal an, äh, was da schiff gegangen ist. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn man eine Variable neu erstellt hat, kann man die sich natürlich auch im Dateneditor angucken. Ähm, wenn ich also hier in, in die Kommandozeile einmal Edit eingebe und mal im Dateneditor gucke, wo ist eigentlich diese neue Variable jetzt gelandet, dann muss ich immer ganz nach hinten, also ganz nach rechts, scrollen. Und dann wird die Variable angezeigt, die ich hier als letztes berechnet habe. In dem Fall hier die F32 cm. Also auch das ist eine Möglichkeit, im Dateneditor nachzufügen. Gut. Ja,